Steel Rain von Raptor Hier Steel Rain kommen. Frage santé Marie zumindest was außerhalb von Gebäuden ist, soweit feinfrei kommen. hier uh, steht Rain überprüfen das kommen. 162 äh macht ich gar nichts. Sierra 1, bereitet ja. euch gedanklich darauf vor, dass wir aus schneller Fahrt bis auf die Ostausläufer Sainte-Marie werden fahren Raptor Dort vor und ablisten. Sierra 2 kommen. Ja, Raptor, ist still ran, Und dann wahrscheinlich infanteristisch ähm, nach oben vorgehen werden Okay Raptor hört Sierra 2 meldet Abmarschbereitschaft hergestellt, komm ich funk noch kurz mit Steeran, dann gibt es für euch Befehle Ah, Sierra ja, 2 somit also Ende ist dann Hier Steeran, melde Sainte Marie, keine Feindbeobachtung ja, Steeran, somit Information, Fahrzeuge von Sierra 1 und 2 werden jetzt in relativ zügigischen Marsch bis Ostausläufer Sainte-Marie zügig verlegen, dort absitzen und infanteristisch schauen, ob Feinde bei Waypoint 3 schon bekämpft werden können. Nur zur Info. verstanden. Sierra 2 von Raptor. Hört, komm. Information: ähm, Wir werden jetzt gemeinsam mit Sierra 1 zügig in die Ostausläufer Sainte-Marie mit Fahrzeugen verlegen, dort absitzen und infanteristisch äh, schauen, dass wir Fühlung mit dem Feind bei Weapon 3 aufnehmen können und auch den Kampf dort infanteristisch führen, sondern auch leicht bergauf. Eine Meldung, wenn Team gebrieft. Sierra 1, ja, also mitstern. Ja. ihr seid ja schon gebrieft, aufsetzen. <lacht> Jawohl, ihr habt ja Mann gehört. Das ist unser Auto eigentlich. Hier nach, mir nach, mir nach, mir nach. Ach komm schon, das ist gar nicht so leicht. Raptor hier zwei Team gebrieft und auf dem Weg zum Fahrzeug kommen. Der mit, das Ihr seid stehen. dann das folgende also Fahrzeug. So, bereitet euch doch mal, sucht ihr aus, Chefe, ob ihr jetzt folgend Sierra 1 kommt? Sierra 1 wird nämlich Führungsfahrzeug sein. Cool, äh, links rum, weil rechts rum ist wahrscheinlich zu steil fürs Auto. Also fahren wir eine Strecke. Also von jetzt äh, Richtung Süden runter und dann ums Eck. Passt. Okay, dann kehrt äh, zurücksetzen, ungefähr Richtung Süden und gib ihm. Versucht da links an den ganzen Schatten um vorbeizukommen Steel Rain von Raptor sie kommen Sicht auf Feind bei Waypoint 3 behalten wow. und die sollte auf uns gefeuert werden, sind so ja, wir so äh, mit Hydra aufweichen. Müsste mal verartet werden, während ich fahre, bitte. Ja. ja, so verstanden. Frage Feuerauftrag kommt denn von Ihnen oder sollen wir einfach feuern, sobald die Schüsse hören kommen? Sobald Schüsse gesehen werden, sind blue okay. tracker zu überprüfen. Sollten die eigenen blue noch in sound marie sein, dann selbstständig mit einzelnen Hydras Feind aufweichen. Ja, so verstanden. Reiner Notfallbefehl. Links an dem ganzen Kreis vorbei. Hast da recht viel Schmerzen? Merkst du was? Ja, ja, geht schon fast schon. Die gehen wieder weg. Dann ungefähr südlich halten. Und da unten auch links zu dem Kassenchaus vorbei. Sierra 1 sowie Sierra 2 Informationen. Santa Marie wurde feindfrei gemeldet. Bei Beschuss durchbrechende Santa Marie. Somit bei Beschuss durchbrechende Santa Marie. Aber immer noch links an dem Kassenchaus. rechts. Am besten ist rechts gewesen, mein Freund. Er ist Info In Gebäuden keine Aufklärungsergebnisse. Jetzt muss man ziemlich genau noch was. Ja, du! Ich will hier nicht auf den Stein drauf rätseln. <lacht> ja, da auf die Straße drauf und folgt in der Oh, ihr fahrt von da an. Okay, das wird ein Ah, sehe ich kein Problem Ja, ich sehe hier hinten nichts. Warte mal wie rein, ja? Jo. Ja Auch offen halten hier sollten auch Weile unterwegs sein Rückfahren, fahren? Parken? Halten? Ne, drinnen irgendwo parken So links hier rum einmal und neben den Häusern abstellen Check, nein, liegen, die Gebäude sichern Ruhig, okay, dann hier das südliche Gebäude rein da Rot voraus Okay. Bezieht okay, Stellung in einem selbstgewählten Haus, das vom anderen nicht besetzt jetzt ist, wir und baut Richtung Sicht Richtung Westen auf, damit ihr Feind aufklären könnt. Okay, dann machen wir ein anderes. Also, klar, Haus. Schaut, äh, scha scha scha scha scha schaut mal, ob ihr ein wir Haus findet, Richtung Westen Westen. Auf wenn die wenn ein ein das ist das einmal nach links abbiegen, das nördliche Haus von hier. Gucken, ob man da mehr sieht. Ich blute es wieder. Hier ist Steel Rain, komm Hier ja, ist so Steel Rain, melde Infanterie yeah. in Truppstärke bewegt ah, sich auf ihre Position. zu viele Leute ja. hier drin. Frage von Südwest von ihnen. <lacht> unten vor der Tür, äh, Raptor Frage, haben Patrouille im Südwestrichtung Südwest 250, die infanteristisch auf unsere Position vorrückkommen? Ah äh, ok, ne Moment, hab schon feuer. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hier ist T-Rain, kommen. Hört. Hier ist T-Rain, Frage: Erlaubnis, das HMG zu bekämpfen, da wir da von beschlossen werden. Kommt. Ja, stattgegeben. Sierra 1 von Raptor. Hier ist T-Rain, verstanden, Ende. So ist es immer. Alles gut, Gott, MBS. Sierra 1 von Raptor. Hört. Vorbereitung treffen für infanteristischen Sturm auf Waypoint 3. So. Okay, dann alle bitte mal in das äh, westliche Haus, von dem wir gerade waren. Da dort kurz sammeln, wir werden gleich äh, stürmen auf Raypoint 3. Wer ist da? Hm, ich kann leider nicht rennen. So, wo ist Waypoint 3? Westlich von hier im Berghof. Raypoint cool. Ist von im Hoch, genau. ist wo von Raptor? Blown ist da, es fehlt noch. Earth. Elektor? Bei euch ist wieder ruhig, oder? Ja, Hört, oh. Ja, kann äh, Okay, ihr habt die ganze Patrouille ausgeschaltet? Ja. Du funkst nicht! Ja. Ihr habt die ganze Hallo. Patrouille ausgeschaltet? Hallo. Audio? Ja, achso. Eins, wie sieht's aus? Raptor 1. Heli down. Raptor, hier ist die Rankermann. Nein, Heli ist nicht Sierra 1, Frage bereit für Sturm? Bereit Sturm. Ja, und ausführen Okay, äh, wir machen so ungefähr Teil Keil, voraus Äh, links, die anderen beiden rechts Mir hinterher, los geht's Zwei von Raptor Hört Eins folgend Sturm auf Waypoint 3 Somit 1 folgt, äh, 2 folgt eins Alles klar, wir laufen den Kameraden in Richtung Südwest äh, wir versuchen uns gleich in so einer Linie aufzufichern und äh, ungefähr. Hier ist und Rain und meldet, HMG vernichtet, komm. Somit, wir haben es Ich mach mal links außen und den Rest könnt ihr euch aufteilen, wie ihr das ist. Steel Rain von Raptor, dann jetzt Marker aktualisieren, entsprechend löschen, was bekämpft. Ja, verstanden, seid, Könnt ihr auch in Marsch übergehen? nur muss noch aufpassen, Rest. Ja, Server 1, Meldet, am ähm, FDL ausgefahren. Gut, dann übernimmst du. Ein Feind bekämpft. Ist der Medic dran am FDL? Ja, ja, da war mehr wie einer. Elektro, komm mal hier zu mir. Ja. ja. ist links, Hier, hier, hier, rechts, rechts, rechts rechts weiter rechts weiter rechts ja hinter dir ja genau ja. Steel ran von raptor ist steer bitte speziell auch die noch eingezeichnete patrouille südlich von waypoint 3 oh. ähm, erneut aufklären falls sie mir vorhanden ist oh das is... ist verstanden, ran